Wann können wir wieder mit unseren Campustreffen treffen starten? Und wie ist das denn eigentlich? Werden wir alle einen Mundschutz brauchen? Oder sind wir eigentlich sowieso jung genug und brauchen das gar nicht? Ich merke, jetzt ist gerade so eine super spannende Phase, wo auf einmal man merkt, es, ist, es wird wieder einiges mehr möglich. Und da gibt es aber auch teilweise jetzt sehr polarisierende äh, Positionen. Die einen sagen, eben, wir müssen alles viel schneller öffnen. Und die anderen sagen, lass uns das viel langsamer machen. Wir machen das viel zu schnell und holen uns die zweite Welle Corona ans Land. Und vielleicht merkst du bei dir in der Campusgruppe auch schon so Spannungen. Die einen wollen äh, gar keine Rücksicht auf irgendwas nehmen und die anderen, die wollen ähm, super vorsichtig erstmal gar nichts verändern. Und ich möchte dich herausfordern, nicht in eine von diesen beiden Lagern zu verfallen, sondern wie Jesus krasse Position beziehen, aber eben so zwischendrin, so die Jesus-Position. Ähm, und zwar zwei Sachen habe ich dazu. Das eine ist, seid rücksichtsvoll. Ihr müsst euch mal das Kapitel Römer 14 durchlesen. Da äh, behandelt Paulus auch ein super polarisierendes Thema und sagt ähm, eben nicht irgendwie das eine ist richtig und das andere ist falsch, wobei eigentlich sagt er schon ziemlich eindeutig, was er was seine Meinung ist, aber sagt viel wichtiger, was richtig und was falsch, als, als dieses richtig und falsch ist. Wie mache ich das? Und da möchte ich euch herausfordern, legt nicht so viel Wert auf das, ähm, was ist jetzt eigentlich die richtige Einstellung in, dieser, in diesen verschiedenen Fragen, sachlich das Richtige, objektiv oder so, sondern wie kommunizieren wir das und wie kommen wir dahin? Machen wir das liebevoll, nehmen wir Rücksicht auf andere? Wenn ihr euch mit Campus jetzt wieder treffen wollt, überlegt mal, was ist mit den Leuten, die vielleicht noch gar nicht wieder in der neuen Stadt sind oder die vielleicht irgendeine Lungenkrankheit haben oder sowas, könnt ihr auch auf die Rücksicht nehmen. Ich glaube, das ist der Jesus Weg, wenn wir liebevoll und rücksichtsvoll nach Lösungen suchen. Und der zweite Punkt ist, seid mutig. Ich möchte mit Campus Connect nicht dafür stehen, dass wir bis zum Ende irgendwie die ganze Zeit immer nur in unseren Stuben hocken und dann erst warten, bis wieder das erlaubt ist, was vorher erlaubt war, sondern genauso wie ihr in der Corona Anfangszeit neue kreative Lösungen gefunden habt, möchte ich euch auch jetzt herausfordern. Seid mutig und findet kreative Lösungen. Zum Beispiel trefft euch Open Air, wenn das in eurem Bundesland erlaubt ist oder trefft euch zu zweit oder genau seid mutig geht voran, so wie Jesus auch mutig war und vorangegangen ist. Ich merke, wie bei mir jetzt auch gerade voll viel Energie frei wird. Ich möchte endlich wieder das und das und das machen. Ich glaube, wir müssen klug sein, dass wir diese Energie nicht zurückhalten und in uns aufstauen irgendwie, sondern dass wir die gut kanalisieren in eine Richtung, die wirklich sinnvoll ist, die irgendwie zu einem guten Weg führt. Darum überlegt bei euch, wie könnt ihr diese Energie sammeln bei euch in der Campusbewegung und in eine gute Richtung führen. Weil in dieser, in dieser Situation braucht die Welt Leute, die sich an Jesus orientieren und seine Atmosphäre da reinbringen und von seiner Liebe erzählen. Dafür stehen wir als Campus Connect.